Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet Ziel des Personalwesens. Was ist das Ziel des Personalwesens? Ziel ist es, menschliche Arbeitskraft in qualitativer und quantitativer sowie räumlicher und zeitlicher Hinsicht für die Verwirklichung der Ziele des Handwerksbetriebes bereitzustellen. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Ziel des Personalwesens. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.